Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retropanda quält sich und heute ist mal wieder das altbetagte NES dran und zwar, das muss ich kurz ablehnen, haben sich gleich zwei Personen dieses Spiel gewünscht, einmal der Leozino und einmal Tims Eisenbahn Adventure. an dieser Stelle viele Grüße an euch beiden und zwar haben die sich Night Rider für das NES gewünscht, ja! Die Twilight ist natürlich die große 80er Jahre Serie mit David Hessendorf. habe ich damals super gerne geguckt, war immer sehr sehr spannend auf jeden Fall. Und natürlich musste es natürlich irgendwie verwurstet werden, ich habe jetzt mal grob gesehen, so die Wertungen, die im Internet rumschwirren, die sehen jetzt alle so nicht ganz so positiv aus, sagen wir es mal so, ähm, ich habe das Spiel aber noch nie gespielt, also würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein. Vorweg, wenn ihr auch Spielewünsche habt, egal ob 8 oder 16 Bit, einfach in die Kommentare rein, ich schreibe mir das alles immer schön auf und dann wird das alles so nach der Zeit immer etwas abgearbeitet, aber ich würde sagen, wir haben hier zwei Sachen, einmal mischen und einmal drive, ich würde sagen, wir machen einmal äh, mischen, und äh, gucken wir mal, was wir haben. Auf jeden Fall sprechen wir jetzt hier Action pur. Hm. Wollen wir mal gucken. Hello, Michael and Kit. Hi, Devin. Good afternoon, Devin. Super, äh, ne, gedings, getrennt. Michael, I need you and Kit to help me. Ja. Sind wir sind wir ja da, ne? Bla, bla, bla, bla, bla okay. Also scheint auf jeden Fall eine sehr große Karte zu sein. Ich nehme an, fast das werden die ganzen verschiedenen Level sein, oder? Äh, zuerst nach äh, von Los Angeles nach San Fran, wird San Francisco sein, nehme ich mal an. Ja komm, Story braucht man nicht. So. Da haben wir Kit und das können wir im Zweifel upgraden. The PIV Bomb has enormous destructive power, be careful. Okay. Die Steuerung ist irgendwie komisch. Aha! Wenn ihr dieses Bildschirm seht, was würdet ihr denken, wie ihr jetzt die verschiedenen Sachen auswählt? Genau. Klar, Steuerkreuz nach oben oder nach unten. Würde sich ja anbieten. Ratet mal, was der Fall ist. Man muss Select drücken. Und dann gucken wir mal. Ja, Shield. Okay. Ich habe zwei Leben und zwei Continues. Ich habe es einfach mal Shield genommen, weil, keine Ahnung. Okay, ist ein Rennspiel anscheinend. Gucken wir mal, mal. Okay. Normal lenken. Hier kann. Oh, okay, rote Autos schießen. Ähm, ist das jetzt so color gecodet? Rote Autos schießen und nicht? Ich werde langsamer. Mal gucken, wo ich Gas gebe. Okay, B ist Springen. Dann berühmt der Kit-Sprung. Und A ist schießen. Oh nee, ne? Oh, wenn ich nach oben drücke, gibt es Gas. Das ist bei jedem Rennspiel schon bescheuert. Okay, also die roten Autos scheinen böse zu sein, warum auch immer. Ja, okay. Also, aber an sich ist es so ein typisches 8 bit rennspiel ne? Also ein bisschen Autowan-mäßig. Ähm, also von der Aufmachung her. Also da sind ja viele 8-Bit-Rennspiele ungefähr gleich. Das ist ein gelbes Auto, das schießt auch. Okay, also rot und gelb sind böse. Boah, das nervt, dass man mit mit nach vorne Gas gibt und natürlich nach hinten auf dem Steuerkreuz logischerweise bremst man denn ab. Ähm, aber das hat jetzt nicht viel mit, okay, so ein bisschen natürlich schon mit Tonight Rider zu tun, klar, weil man fährt halt, aber ich weiß nicht, muss ich die Autos jetzt abschießen? Okay, da hätte ich jetzt vielleicht den Text lesen sollen, aber im Zweifel muss ich wahrscheinlich nur zum Schluss ankommen, oder? Hoffe ich zumindest. Die ja, Steuerung ist ist eigentlich das, was ihr von von von so einem Spiel erwartet, sage ich mal. Also wenn, wenn ihr schon so ein 8 Bit Rennspiel mit dieser Perspektive und äh, Optik, sage ich mal, gespielt habt, dann wisst ihr auch, wie sich das steuert. Also das ist äh, bis halt drauf, dass nach vorne das Gas geben ist, was das ganze etwas Sheetgun. Oh! So schlecht habe ich mich doch gar nicht angestellt, oder? Oder was meint ihr? jetzt fängt das wieder von vorne an Okay, lesen wir mal jetzt was wir jetzt machen müssen das war vielleicht ein fehler den ich gerade gemacht habe ob ich jetzt den äh, roten wagen und den schüssen jetzt einfach ausweichen muss oder die ich zerstören muss okay bla bla bla michael please listen to me a terrorist group has uh, attacked a US Army Weapons Center. Also äh, Terroristen haben ein US Army Waffen Center überfallen und halt Waffen geklaut. Ja, keine Ahnung. Was machen jetzt? Missile gibt es auch. Aber ich würde sagen, ich mache nochmal mal ein Schild. Weil wenn das jetzt quasi ein abgegradeten Schild ich so schnell weg war, dann ist das glaube ich nicht so verkehrt zu haben auf jeden Fall. Mich würde es mal interessieren, ob da jetzt die weiteren Level... Hä? Wo hat der mich denn getroffen? Aber ich würde es mal interessieren, ob die weiteren Level jetzt auch... Ob das jetzt alles hier das Autofahren ist, oder ob es da quasi auch so... da mal so action plattformer level gibt, was würde sich anbieten, weil... Ähm, Kit hat natürlich in der Serie immer eine große Rolle gespielt, aber der Michael, der war natürlich auch immer so unterwegs, ne? Und hat die Fieslinge gecatcht, boah... Diesen Schüssen auszuweichen, das ist gar nicht so einfach. Hier diesen Autos, das ist nicht das Problem, ne? aber den Schüssen. Hier, was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Ah, Wenn ich aufs Headache drücke, dann kann ich durch die verschiedenen Waffen durchschießen. Okay, ich habe aber keine Munition, weder Raketen noch Laser anscheinend. Ich hätte gedacht, hätte gesagt, dass das hier Laser ist. Das sieht so ein bisschen lasermäßig auf jeden Fall aus. Na, ja, komm. Ach, okay, die gelben sind wahrscheinlich hier Lebensdinger. Boah, ist das kacke. Also gut, es ist... Ich weiß, das sage ich in letzter Zeit öfter. Es ist nicht das schlechteste Spiel, was ich hier gespielt habe. Aber so richtig groß Gedanken gemacht wurde sie hier auf jeden Fall nicht. Boah, mir tut mein Daumen weh, sage ich euch. Hier ein Steuerkreuz, den ich ständig nach links und rechts lenken. Weil ihr halt immer nach oben drücken muss. Zum Gas geben. Da tut mir einfach der Daumen jetzt schon weh. Und ich bin jetzt schon wieder kaputt. So, ich, muss ich jetzt irgendwie öfter springen? Ich werde jetzt mal versuchen öfter mal zu springen. Aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz. Oh, dass man hier Select drücken muss. Warum kann man das nicht intuitiv gestalten? Ich weiß, es sind die 80er. Da waren so Konventionen noch nicht so verbreitet, dass, sagen wir mal, jedes Rennspiel macht das mit äh, Selektieren so und so, was wie es heute ist. Weil, ob du heute zum Beispiel einen Ego-Shooter spielt, sie haben alle zumindest auf Computer via ASD-Steuerung und so weiter. Prima. Ist ja gut, dass es da so einen Standard gibt, aber in den 80er Jahren war das natürlich noch nicht so. So, aber, wer hat da sich jetzt gedacht, jo, drücken macht mehr Spaß, anstatt das einfach direkt zu machen. Okay. So, letzter Versuch, würde ich sagen. Wir gucken jetzt einfach mal. Es ist auf jeden Fall nicht gerade einfach. Bin mir noch nicht sicher, wie ich diesen Schüssen ausweichen soll. Okay. Da bin ich jetzt glaube ich ausgewichen, ne? Gucken wir mal. Hm. Wui! Ah, <lacht> jetzt bin ich auf den LKW gelandet. Äh, ich glaube, ich mache mich jetzt gerade besser, oder? Ich achte so ein bisschen mehr drauf. Immer so ein bisschen hin und her zu wackeln. In der Hoffnung, dass mich so der Schiss nicht trifft. Zwei Treffer. ey. Scheiße. Ja, da war halt ein blaues Auto. Da konnte ich nichts anderes machen. Ne? Gute Aus Ausreden hat er. So, da kriege ich jetzt Time. Okay. Lebensenergie wäre mir ehrlich gesagt lieber gewesen, aber hey, man kann nicht alles haben, ne? Dann gucken wir mal. Piu! Hä? Bin doch über den drüber gesprungen. Also, so vom Timing her hätte es doch eigentlich stimmen müssen, oder nicht? Hm. Seltsam. Höchst seltsam. Okay, das haben wir hier noch ein Upgrade-Auto. Zack, was haben wir hier? Lebens. Ich hoffe, dass L Lebensenergie ist. Oder ist das... Ah, nee, das war Laser Lasergun. Schaut mal mal rum. Ah, Laser, 20. Piu, piu. Oh. Okay, da reichen zwei Schüsse. Ich hab's doch vorsichtig gemacht. Was soll ich da jetzt noch machen? Klar, zum Schluss habe ich ein paar Treffer eingesammelt, aber... Wie frustig ist das? Wie, wie bescheuert ist das? Also wie gesagt, technisch ist es ganz okay für die Zeit. okay. Musik ist okay, was ich jetzt so gehört habe. Aber echt lieblose Lizenzversoftung. Da hat sich keiner Gedanken gemacht, sich sagt nur Menü und so weiter. Wie gesagt, schlechtere Spiele habe ich schon gespielt in der Serie, aber das war schon relativ... Cash-in, so ein typisches, würde ich sagen. Aber trotzdem, danke für euren Wunsch und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut!